Hallo! Schauen Sie sich dieses kurze Video an und lernen Sie einen Weg in die finanzielle Freiheit kennen. Genau hier und genau jetzt. Wir stellen vor den QCXP-Minting-Vertrag, die neueste dezentrale Innovation von CN Exchange. QCXP ist eine hochliquide dezentrale Kryptowährung, die an mehreren Exchanges notiert ist und bereits für über eine Milliarde Dollar gehandelt wurde. Wählen Sie den QCXP-Minting-Vertrag passend zu Ihrem Budget und erhalten Sie jährlich 14 bis 18 Prozent Prämien ausgezahlt. Ihre QC QCXP-Token werden in einem dezentralen Sicherheitsdepot gesichert. Sie sind der alleinige Eigentümer Ihrer Token. Am Ende des Vertrags erhalten Sie alle Ihre Token zurück in Ihr Wallet. Mit unserem Smart-Minting-Vertrag erhalten Sie das Passiveinkommen, dem Sie schon immer gesucht haben. QCXP-Token können jederzeit in jede andere Währung wie Bitcoin, USDT, Ethereum oder sogar Bargeld konvertiert werden. Aber nicht nur das. Sie erhalten mit jedem Minting-Vertrag einen Virtual-Minter kostenlos obendrauf, der Ihnen weitere Prämien von bis zu 25%. Prozent pro Jahr für ganze zehn Jahre auszahlt. Sie können jederzeit Token in den Minter einzahlen und ebenso jederzeit auszahlen lassen. Sie haben stets und ständig die volle Kontrolle. Generieren auch Sie passives Einkommen mit der Blockchain-Technologie, ohne über das technische Wissen zu verfügen. Prägen Sie Ihre persönliche Erfolgsgeschichte mit nichts weiter als Ihrem Smartphone oder Notebook. Um Ihren Minting-Vertrag zu aktivieren, sprechen Sie einfach denjenigen an, der Sie auf dieses Video aufmerksam gemacht hat. Das Angebot ist streng limitiert und die Aktivierung erfolgt ausschließlich auf Einladung. Ladung.